WLAN. Einfach erklärt. Viele Programme auf dem Smartphone brauchen eine Verbindung mit dem Internet. So ein Programm nennt man auch App. Das ist eine englische Abkürzung und bedeutet Anwendung. Apps sind zum Beispiel die Wetter-App der Internetbrowser oder WhatsApp. Manche andere Funktionen brauchen aber keine Internetverbindung. Zum Beispiel das Telefonieren, GPS oder SMS. Wie verbindet sich also dein Smartphone mit dem Internet? Das Smartphone kann sich über WLAN verbinden. WLAN ist die Abkürzung für Wireless Local Area Network. Wireless bedeutet ohne Kabel. Und Local Area Network kann man mit lokales Netzwerk übersetzen. Das bedeutet, dass das Netzwerk nur in einem bestimmten Bereich verfügbar ist. Zum Beispiel zu Hause, in einer Firma oder in einem Geschäft. Ein WLAN ist also ein Netzwerk, in dem die Geräte ohne Kabel miteinander verbunden sind. Die Geräte sind dann über Funk miteinander verbunden. Für ein WLAN braucht man zuerst einen Router. Der Router ist ein Gerät, das mit dem Internet verbunden ist. Meistens über ein Telefonkabel oder das Fernsehkabel. Außerdem hat der Router eine oder mehrere Antennen. Über die Antennen sendet der Router dann Funksignale. Auch viele moderne Geräte haben ganz kleine Antennen. Die Antennen sind in den Geräten verbaut. Zum Beispiel im Smartphone. Das heißt, man kann sie meist nicht sehen.